Hallöchen, ihr seht Teil 2 des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Anita Tillmann. Ja. Und jetzt gibt es das Assoziationsspiel. Ich sag dir den Begriff und du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Ich schieß los. Familie. Äh, meine Töchter, mein Mann, meine Schwestern, meine Mutter, mein Vater und äh, die ganze kroatische Sippschaft. <lacht> Ist wichtig. Wichtig. Heimat? Heimat ist auch meine Familie. Egal wo. Sehr gut. Meditation? Ähm, Versuche ich regelmäßig zu machen. Atemmeditation. Und hilft mir sehr, meinen Stress abzubauen. Der richtige Riecher? Mm, kann sehr viel Geld einbringen. Stolz? habe ich viel von. Ehrgeiz? Ah, auch ganz viel, <lacht> noch viel mehr als Stolz. Stress? Ähm, da würde ich sagen, Stress und Ehrgeiz halten sich ungefähr die Waage, viel. Stil? Das entscheidet wahrscheinlich jemand anders, ähm, ob ich Stil habe oder nicht. Äh, ansonsten ist, mir, ist eine Stilfrage natürlich Teil meines täglichen Lebens. Mut? Habe ich. Braucht man auch, um irgendwie voranzukommen. Und Freunde fürs Leben. Die Hannah-Doku. <lacht> Die Hannah kenne ich schon ganz lange und finde das ganz toll, und, äh, dass sie das macht. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Initiativen in ganz Deutschland. Und ich würde mir wünschen, das sind mehr als drei Sätze. Ich weiß, aber ich würde mir sehr wünschen, dass das noch viel bekannter ist und äh, für alle Leute zugänglich. Vielen Dank. Sehr gerne. Fantastisch.